Herzlich willkommen zum singenden Adventskalender. Hinter mir stehen ein Chor und ein Bläserkreis, das sind Mitarbeitende des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, das ich seit September letzten Jahres leite. Mein Name ist Jan Lemke und bevor wir anfangen zu singen, will ich noch einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium vorlesen. Sie haben vielleicht schon gehört, dass ich aus Norddeutschland stamme und deswegen mache ich das nicht auf Hochdeutsch, sondern auf Plattdeutsch in ostfriesischer Mundart. In der ersten Monat nun kriegt der Engel Gabriel von Gott in Boschkop nach Nazareth, in Stadt in Galiläa für eine Jungfrau Frau Münzke. der hat sich das Jawort wort geben mit Josef, ein Mann mit Aufkommen von Davids Hus. Maria war es für Namen. Der Engel ging nach Hüteau. Der Herr ist mit dir und segnet dir. Du stehst in der Lücht von sie'n Gnad. Maria hat ihr Herz für Gottes Wort geöffnet, sodass sein Frieden durch sie in die Welt kommen konnte. Und zu uns. Und deshalb laden wir Sie alle ein, jetzt gemeinsam mit uns zu singen, Macht die Tür zum Herzen weit. Sing gerne mit. Und wer es noch nicht kennt, beim zweiten Mal. Musik Tür zum Herzen weit. Die Tür zum Herzen bleibt, dass die Liebe... Tür zum Herzen weit, dass die Liebe bei uns einzieht. Macht die Tür zum Herzen weit. Thank you.